Heute das geilste Bier von der Inselbrauerei Rügen, Baltic Rose. Ist das die letzte Folge? Die vorletzte Folge. Wir bewerten in der letzten Folge das ganze Paket nochmal. Ah, okay. Diesmal mit einem schönen Wahl. Also vom Aussehen her ist es natürlich richtig, richtig gut. 6,5 Prozent. Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhefe, Meersalz, Gewürz. Meersalz? Ja, ist Meersalz drin, Alter. Ich okay, werde ja. bekloppt, ja? Hier. hier steht Meersalz. Ey, wir machen bitte Salz da rein. Das ist heißt halt auch äh, nicht nach dem deutschen bzw. bayerischen Reinigzier, wo die braut. Also von der Optik her hat es natürlich wieder die volle Punktzahl von uns. Augensucht oder Augenflucht? Wie sieht die, äh, dieses Gebräu äh, im ja, Glas das aus? Achso. So das ist ein Red Sonja. <lacht> Alter! Ist <lacht> direkt los hier. Ja, ja. Hier geht es weiter. Oh. Das heißt hier, oh. Das ist der Große hier, das wird ein schönes Goldbier. Also das, Vom Aussehen her ist das, das Beste. Prost, Inselbrauerei Rügen. Vielen Dank, Daniel, für das Geschenk. Aus! Oh. Hey, das habe ich gesehen. Denn? Ich wollte den Schaum noch mal sehen. Ja, ja, Schaum. Prost. Träume, Schäume. Naja, es, also tritt schon mal besser wie die anderen. Alter, was ist denn bitte? Leck mich am Arsch, Herr ja, Dolle. Was ist denn bitte? Also damit hat jetzt überhaupt nie gerechnet. Das schmeckt schmeckt wie ein Wein, wa? So Alter. Verdammt, war der. Also, das schmeckt auf keinen Fall wie ein Bier. Aber das schmeckt wirklich wie ein Wein. Ja. Wie ein Weißwein. Ein säuerlicher Weißwein ist das. Das ist das Wein, ja. Das ist ja irre, ey. ich werd bekloppt. Wir, sind aber, wir wollten aber ein Spiel testen und nicht Wein. Ja. ja. Das schmeckt jetzt ein, Weiß, ein säuerlicher Weißwein, der wie Bier aussieht. Das, hab ich ja. das, das, das damit kommt meine Leber ja nicht klar. Oh, jetzt schmeckt das wirklich das Leckerste. Ja, das ist das, ja, das, ist das Leckerste. Also, das Wein, der Wein ist das Leckerste. <lacht> Haut mich weg. Silber. Ja? 19. Ja gut, hat das verdient. Ja. Für Originalität und alles ist das schon krass. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Duft nach oben gibt. Ein Gebäu für gute Kumpel. Ja. Ja, Pokliot. kann man ja nicht schmeckern, eigentlich, wenn man Weintrinker ist. Ja, oder wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man heute mal ein Bier oder Wein trinkt. Genau, mhm. dann trinkt man da, halt... Dafür habe ich immer meinen Baltic Goose in der Tasche. In der nächsten Folge ähm, quatschen wir nochmal über die Box. Ja, und bewerten die Einzelbox nochmal, damit er das nicht verpasst. Müsst ihr den Kanal jetzt hier unbedingt abonnieren, Leute. Unbedingt, ey, da... Führt keinen Weg dran vorbei. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und wenn ihr so einen komischen oder so einen Hybriden auch mal getrunken habt, weiß ich nicht, hier eine Mischung zwischen Whisky, Wein oder irgendwas. Ach hör auf. Lügt doch nicht. Nun lügt doch nicht hier schon wieder. Schreibt doch einfach mal in die Kommis. Das würde mich mal interessieren. Oder habt ihr auch sowas in Mal erlebt mit einem, mit einem bestimmten Bier? Und schreibt das doch mal bitte rein. Und Bis dahin. Thank you.